Das ist ein brandneues Modell von Socony, der Endorphin Speed. Und Norbert, was hat der Schuh für Besonderheiten? Also, erstmal das Besondere daran ist, Socony hat sich hier ein schönes Konzept überlegt. Es gibt drei Schuhe: den Endorphin Pro, den Speed und den Shift. Und der ist ein bisschen ab, sie sind abgestuft. Der Pro hat eine Carbonplatte, das hat er nicht. Aber der hat als ganz interessantes Feature eine. TPU-Platte, also ein äh, thermoplastisches PU-Material, jetzt wird es ein bisschen fachlich, ähm, das schafft es aber dem Schuh in der Abrollbewegung Energie zurückzugeben, also ich kriege wirklich einen richtigen Schub. Der Schuh ist absolut auf Geschwindigkeit ausgelegt, also Speed, ähm, da ist der Name auch Programm. und ähm, hat also hier ein Material, was auch 40% leichter ist als EVA. Sokuni selber gibt die Energierückgewinnung mit 88% an, was ein gigantischer Wert ist. Also ein Schuh für ganz, ganz schnelle Läufe, für schnelle Wettkämpfe und für Leute, die wirklich ihre Bestzeit noch mal ein bisschen pulverisieren wollen. Wirklich spannend. Vielen Dank. Ab zu Sandra. Ja, danke dir, Michael. Ja, jetzt im Praxistest der Sokuni Endorphin Suite. Und den hat der JJ getestet von den Laufprofis. Wie hat er sich angefühlt? Also der Schuh ist einfach wirklich nur der Hammer. Ja, der carbon von Saucony ist jetzt endlich da. Auch momentan ja auf dem Markt sehr beliebt für die ambitionierteren Läufer, für die schnelleren ja. Wettkampfläufer. Und einfach nur ein Schuh, der mega Spaß gemacht hat zu laufen. Okay, was würdest du sagen? Für welche Distanzen kann man den gebrauchen? Also den Schuh würde ich auf alle Fälle für alle Wettkampfdistanzen gebrauchen. Ein Schuh, den du von 5 Kilometer bis hin sogar zum Marathon anziehen kannst. Der bietet dir noch zusätzlich ein bisschen mehr Stabilität als vielleicht ein paar andere der carbon Aber der hier ist einfach einer, der wirklich nur Spaß macht zu laufen und super schnell ist. Wenn man schnell sein möchte. Auf alle Fälle. Super, danke dir. Danke.